Warum nur Salzburgerinnen und nicht auch Salzburger Außen, spottet ein Twitter-Nutzer unter dem Beitrag des Vizekanzlers. Dort nennt Werner Kogler die freiheitlichen Klimaleugner, deren Regierungsbeteiligung für die Salzburger bedauerlich sei. Auffallend ist, das Wort Klimaleugner wurde vom Grünen-Chef nicht gegendert. Wilfried Haslauer hatte die Chance auf eine stabile Koalition mit Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Modernisierung und ohne Hass und Hetze schreibt Werner Kogler. Zahlreiche User werfen ihm aber Postwendet selbst vor, er würde hetzen. Im gleichen Tweet FPÖ-Anhänger als Klimawandelleugner zu diffamieren, sei äußerst unangebracht, so der Tenor in den Kommentaren unter Koglers Beitrag.